Privet YouTube und herzlich willkommen hier zu einer weiteren FIFA 20 Squad Builder Folge auf meinem Kanal. Ja Leute, heute gibt es die nächste Folge FIFA 20 Squad Builder. Bei diesem Format baue ich immer zwei Teams für meine Zuschauer, die unter, unter dem letzten Video kommentiert haben mit Wunschspielern plus Budget. Also am besten immer zwei bis drei Wunschspieler in die Kommentare reinschreiben mit eurem Budget. Und mit etwas Glück seid ihr auch vielleicht bei der nächsten Folge FIFA 20 Squad Builder dabei. Heute habe ich wieder zwei Leute rausgesucht, für die ich das Team bauen werde. Aber vorab Leute, vergesst nicht diesem Video einen Daumen nach oben da zu lassen und diesen Kanal zu abonnieren. Und ich würde sagen, lasst uns starten mit dem ersten Team. Das erste Team bauen wir für Levi, hat vor sechs Tagen unter dem letzten Video kommentiert. Und zwar hat er geschrieben, Benjera Tots, Cyprien als Linges, SPC, Sanchez Tots und 94er Puyel. Puyel. Man kennt ihn. Äh, und 94er Puyol und 500k Budget. Okay, wir haben auf jeden Fall ein, äh, ja, wenigstens ein bisschen Budget zur Verfügung. Und äh, schon ein paar sehr, sehr geile Spieler. Ich kann euch mal zeigen, wie ich dieses Team äh, bauen werde. Und zwar gehen wir dafür erstmal in die 451. Weil ich finde ehrlich, dass man in der 451 echt die, Be die geilsten Teams eigentlich bauen kann. Wie gesagt, Leute, wir haben jetzt 500k Budget zur Verfügung. Jedoch... Durch die Prime-Icon-SBC und durch die Player-Moments-SBC, die da rausgekommen sind, sind die High-Rated-Karten, die 84er, 85er, 86er Karten, sehr, sehr teuer geworden. Ich habe versucht, trotzdem noch das Budget einzuhalten, aber nur damit ihr Bescheid wisst, warum es dann letztendlich dann so ein Team geworden ist. Bei diesem Team würde ich halt auch wieder von hinten nach vorne anfangen. Im Tor gehen wir hier mit Ter Stegen. Die reicht auch vollkommen die normale Karte aus, weil Terstegen ist Terstegen in diesem Spiel und der ist einfach geisteskrank. Beim linken Innenverteidiger, beziehungsweise rechten Innenverteidiger, gehen wir mit Long Lee. Long Lee 85er Karte, ich weiß, das ist die normale Karte, ähm, auch eine sehr, sehr, sehr, sehr starke Karte. Ähm, kostet aktuell auch noch 25k, einfach wie gesagt, Leute, wegen den ganzen SBCs. Vielleicht sind auch die Karten alle, die, also bei die, vielleicht ist es dieses Team in ein bis zwei Wochen vielleicht 250k günstiger, man weiß es nicht. Aber zum aktuellen Zeitpunkt habe ich genau mit 500k Budget das Team gebaut. Als Rechtsverteidiger nehmen wir dann Semedo und zwar die Headliner Karte. Die schaut auf jeden Fall auch mega aus, ist auch ultra spielbar und auf der linken Seite gehen wir dann mit Kamara. Und zwar mit der Torts-Karte In Zentral-ZM spielen wir keinen ZM, weil du hast ja mit Cyprien und Sanchez, hast du ja schon zwei Sechser. Hier würde ich dir empfehlen, den aktuell sehr, sehr günstigen Mbappé zu spielen. Also damals noch fast über eine Million gekostet, glaube ich, oder sogar über eine Million. Mittlerweile kriegt man den unter 200k, glaube ich. Den würde ich auf jeden Fall spielen. Den habe ich jetzt auch in der letzten Weekly League gespielt. war auf jeden Fall, ist immer noch eine richtig kranke Karte. Ähm, auf dem linken Flügel würde ich dir auch einen Spieler von Paris, Saint-Germain, empfehlen, wenn man die überhaupt so ausspricht. Und zwar Neymar. Neymar auch die ganz normale Karte. Glaubt mir, die reicht komplett aus. Die ist auch Wahnsinn. Also 5-5 und Neymar ist... Sowieso echt heftig und mit Ben Yedda, Mbappé hast du auf jeden Fall schon mal eine geile Offensive. Plus auf der rechten Seite würde ich dir noch den Bele empfehlen. Und auch hier die normale Karte, einfach weil es von den Coins her nicht mehr reichen würde für äh, die Road to the Final Karte. Dembélé, die normale Karte geht auch schon echt fit, 5-5 auch. Sehr, sehr geile Karte, ähm, auch noch zu dem Zeitpunkt im FIFA. Von dem her, das ist auf jeden Fall das erste Team, was ich hier gebaut habe. Du ähm, kannst mal gerne deine Meinung in die Kommentare reinschreiben. Und auch für die anderen Zuschauer, für die ich das Team jetzt gerade nicht gebaut habe, ihr könnt es auch gerne mal eure Meinung in die Kommentare reinschreiben. Und ihr könnt auch gerne mal sagen, welchen Spieler ihr austauschen würdet oder welchen. Wie ihr das Team allgemein vielleicht anders bauen würdet. Ich hoffe, ähm, du bist zufrieden mit dem Team und wir gehen rüber ins zweite Team. Dann kommen wir auch jetzt zum zweiten Team. Das zweite Team bauen wir für bei Alex, der hat unter dem letzten Video kommentiert vor sechs Tagen. Keyspieler MAP Gold, Diego Carlos, Rotten Final. Diego Carlos, Rotten Final, Untradable, die restlichen Keyspieler nicht. Hab 120 KPG, habe noch kein von Börf, Laporte 90, L88, Sibirien 88, 88 deswegen Joa. Petro 92, Vinicius 85, Regulier 92, Icone 87. Alles sind untradable außer Stegen 92 und Icone 87. Vielleicht helfen dir die, danke im Voraus, korrekter YouTuber, macht weiter so. Also vielen, vielen Dank für den ewig langen Kommentar. Äh, vielen, vielen Dank auch für den Support. Jeder Kommentar unter einem Video unterstützt mich natürlich auch, weil dann auch die Videos besser gerankt werden. Von dem her, Jungs, vielen, vielen Dank auch für jeden Einzelnen, der unter einem Video kommentiert. Ich würde jetzt mal loslegen mit dem Team. Und zwar habe ich dir hier, hier als Rechtsinverteidiger Longley hingestellt. Und ich habe übrigens noch die, einen, die Spieler, die du erwähnt hast. Einige Spieler habe ich noch mit reingenommen. Zum Beispiel sowas wie Cancelo for Birthday, äh, Ter Stegen, Mbappé, Iconé und Cyprien habe ich noch ins Team eingebaut. Einfach aus dem Grund, weil wir nur 120k Budget haben. Und äh, das natürlich auch nur noch die beste Möglichkeit ist, das Budget sinnvoll zu nutzen. Als Linksverteidiger haben wir dann noch deinen Regulier Den habe ich vergessen noch reinzutun. Den hast du ja eh schon. Genau, das wäre auf jeden Fall die Verteidigung. Als zentralen ZM dann Mondi, als linken Mittelfeldspieler dann Lemar, die Food Birthday Karte und als RM dann Mares. Ich weiß, ich bin mit dem Team auf jeden Fall drüber, also über äh, 120k, aber ich denke die 30-40k, die ich drüber bin, äh, die holst du bestimmt rein. Ich habe, wie gesagt, Rest, den 87 habe ich, glaube ich, 600 Spiele oder so gespielt. Der war einer meiner Lieblingskarten am Anfang von FIFA. Longley ist auf jeden Fall eine sehr sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr geile Karte. Ich denke, mit Mondi und Cyprien auf der 6 hast du auch nochmal zwei richtig starke 6er. Ähm, ich wollte eigentlich am Anfang dir links hinten den Mondi, den man eher spielen kann, hinstellen. Und dann hier als ZM eine andere Karte. Aber das Problem ist halt, dadurch, dass du Diego Carlos unbedingt spielen möchtest, ist es dann schwierig, hier den anderen ZM zu finden. Ich habe es ein bisschen probiert, ein bisschen rumzubauen. Vielleicht gibt es auch eine andere Möglichkeit. Kann auch jemand, der sagt, okay, es gibt doch noch eine andere Möglichkeit, kann gerne die Möglichkeit in die Kommentare reinschreiben. Das ist auf jeden Fall meine Lösung. Ich finde das Team trotzdem ziemlich geil. Wie gesagt, du hast zwei starke Sechser. Die Offensive ist auch ziemlich nice. Wie gesagt, wir müssen müsstest jetzt hier noch 30 bis 40 kaufen oder so irgendwie zusammenkratzen, damit du dir dieses Team leisten kannst. Aber ich denke, das Team ist auf jeden Fall Weekend League tauglich. Und genau, das wäre auf jeden Fall das zweite Team. Ja Leute, das war es auch schon mit der Squad Builder Folge. Ich hoffe, die hat euch gefallen. Ähm, ich hoffe, die Teams, die ich gebaut habe, haben euch gefallen. Falls ja, dann smasht auf jeden Fall einen Daumen nach oben für dieses Video. Und schreibt natürlich auch gerne weiterhin in die Kommentare. Eure Wunschspieler plus euer Budget. Und mit etwas Glück seid ihr dann vielleicht auch bei der nächsten Folge dabei und ich baue dann ein Team für euch. Und genau, in dem Sinne, falls ihr natürlich auch noch möchtet, dass ich euer Team bewerte und ihr sagt, hey, ich habe schon ein komplettes fertiges Team und ich möchte, dass du mein Team bewertest, dann schickt es mir euer Team einfach über Instagram, da heiße ich war der FIFA genauso wie auf YouTube und mit etwas Glück kommt ihr dann bei der Teambewertungsfolge dran, die dann die Tage noch erscheinen wird. Den festen Tag habe ich noch nicht festgelegt, ich denke, dass sie dann eher zum Wochenende erscheinen wird. Normalerweise ist jetzt die letzten Wochen die Teambewertungsfolge immer am Donnerstag gekommen, aber ich möchte es ein bisschen ändern, einfach aus dem Grund, weil Donnerstag einfach immer der Rewards Tag ist und da die Leute nicht ein Teambewertungsvideo sehen möchten, sondern eher Rewards sehen möchten und in dem Sinne habe ich dann gesagt gehabt okay, ich tue halt dann die Teambewertungsfolge irgendwann am Wochenende hochladen und dafür gibt es halt dann ja die Teambewertungsfolge dann am Wochenende. Genau Leute und das war es dann auch letztendlich auch schon von mir mit diesem Video. Ich hoffe es hat euch gefallen und ja, haut rein Ciao, ciao